Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 13, der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zum Vertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen. Das ist die Drucksache 19-5384 zu Drucksache 19-5249. Berichterstatter ist der Abg. Tipi. Wer übernimmt die Berichterstattung? Herr Müller, ich bitte um Berichterstattung. So, zur Berichterstattung und Beschlussempfehlung. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf in der zweiten Lesung unverändert anzunehmen. Danke sehr, Herr Berichterstatter. Eine Aussprache ist nicht vorgesehen, deswegen kommen wir sofort zur Abstimmung. Wer in der zweiten Lesung dem Gesetzentwurf zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Vielen Dank. Damit wird dieser Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben.